sagen wir doch als gemeinsame gesamte Weltbevölkerung einmal einfach laut und deutlich ja zum Great Reset von Klaus Schwab und seinen Rat ziehen doch und jetzt kommt der zweite Teil doch als Weltdemokratie fällen wir vorab den Entscheid dass wir diesen Great Reset zuerst einmal über mindestens 20 Jahre an all seinen Erfindern und Propagandisten testen also an Klaus Schwab heißt das und an all seinen wef kumpels ja, ebenso an all den sicher darauf wieder wettenden Hintergrundmächte, wie etwa von BlackRock, Vanguard und Co. Versteht ihr? Freilich muss der Great Reset ebenso zuerst 20 Jahre lang an all diesen privaten Geldherrschern äh, getestet werden, wie etwa den Menschen der Federal Reserve oder der City of London oder dem Vatikanstaat, an ihnen muss das zuerst erprobt werden, nicht am Volk. Ja, okay. Kurzum, die Weltgemeinschaft will allem voran diesen Great Reset an allen bekannt gewordenen Kreisen Testen, die seit Jahrhunderten, sage ich mal, die größten Profite aus den Weltkrisen geschlagen haben. weil seht ihr, nur wenn uns vorab diese Machteliten und die reichsten der Erde auch nach 20 Jahren Great Reset noch glücklich erscheinen, kaufen wir ihnen diesen Great Reset ab. Und um das geht es. Ja, So müssen wir denken lernen, um es auf einen Nenner zu bringen. Die Weltdemokratie testet die Tauglichkeit des ausgerufenen und geforderten Great Reset zuerst einmal an jenem 1% Superreicher, die zusammen Mehr Geld besitzen zurzeit Zeit als die übrigen 99% der Weltbevölkerung zusammen. Bevor ich angefangen habe, zu der Öffentlichkeit zu reden und in der breiten Öffentlichkeit zu wirken, habe ich das, was ich zu sagen oder anzubieten habe, zuerst einmal gute 30 Jahre am eigenen Leib getestet.